Komm mit mir ins Puppenhaus. Ich versetze mich wieder und wieder ins Puppenhaus und rüttle an der verschlossenen Kellertür. Aber halt! Ein Puppenhaus hat keinen Keller. Ich habe ein Buch geschrieben. Über Lügen und Wahrheiten. Über Realitäten und Einbildungen. Über Einsamkeit und Familie. Soll sie doch, knurrte sie. Sie kommt ja nicht weit. Es ist kein fröhliches Buch, auch wenn es immer wieder was zu lachen gibt. Es ist kein grausiges Buch, auch wenn viele grausame Dinge geschehen. Es ist auch kein trauriges Buch, denn es gibt ein Happy End. Es ist ganz sicher kein einfaches Buch. Ich bin das Haus. Niemand wagt sich mehr in meinen Kopf. Es begann mit Musik, einer gemeinsamen EP von Birdie's Baby, Sid Kitty Sid und Felinen Strange. Und enden soll dieses Projekt in greifbarer Form, in gedruckter Form, in schöner Form, mit all der Bildkunst, die dieses Buch verdient hat. Ich möchte euch einladen, das Treppenhauslabyrinth mit mir zu erkunden. Gemeinsam mit mir, Franka Bartolomei, Holger Much, Ben Zwerg, Maria Saluardo, Merlin Jörg Noack, Benjamin Schmidt und die Taschenlampe, die hält die Edition Outbird. Komm mit ins Puppenhaus, den Weg hinaus wirst du so schnell nicht finden.